Primär wird die Excel-Analyse-Funktion dafür verwendet, damit Anwender kostbare Zeit bei der Auswertung von komplexen Datenanalysen sparen können. Aus diesem Grund bietet die Excel-Analyse-Funktion verschiedene Tools an, die die Parameter für die Analyse bereitstellen, sowie auch die Ergebnisse automatisch berechnen und ausgeben. Nach der Aktivierung stehen in dieser Analysefunktion verschiedene Tools zur Verfügung. Ein Blick darin und zwar unter dem Bereich Daten und Analyse gibt es den Bereich Datenanalyse und wir erhalten sozusagen die ganze Liste an verfügbaren Analysefunktionen. Um nun die Datenanalyse zu aktivieren, benötigt es folgende Konfiguration und zwar auf dem Bereich Datei, Funktionen, im unteren Bereich gibt es die Rubrik Add-ins und wie hier zu sehen ist die Analysefunktion bereits aktiviert. Falls diese nicht aktiviert sein sollte, dann im unteren Bereich unter Verwalten Excel Add-ins gibt es den Los-Button und kann hier die Analysefunktion aktivieren oder deaktivieren, sowie auch weitere wie Euro Currency Tools und viele weitere Tools aktivieren. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich die Datenanalyse verwenden und eine beliebige Analysefunktion nun verwenden. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.